Herzlich Willkommen, heute geht es um ein Spezialproblem bei der medizinischen Recherche. Yannick hat für einen Auftrag, ganz regelrecht, in PubMed recherchiert und sitzt nun etwas ratlos vor den kryptischen Abkürzungen, die die Zeitschriften bezeichnen. Deshalb fragt er Xenia, wie er herausfinden kann, was das denn nun heißt. Xenia rät ihm dazu, Livivo zu nutzen. Livivo bietet in der erweiterten Suche die Möglichkeit bei den Dropdown-Menüs auszuwählen Abkürzungen Zeitschriftentitel. Wenn man das also aktiviert, sagt sie, und du dann nur diesen Kurztitel eingibst und sonst nichts, bekommst du als ersten Treffer die Zeitschrift angezeigt. Hey, das ist ja mal klasse, dann kann ich ja auch gezielt genau in dieser Zeitschrift suchen, die zu meinem Thema passt.